und willkommen mein Name ist an die und meiner mittel Mario Master und wir begrüßen euch zu Mario Kart für ja und jetzt mit dem Battle -Bot. ja ich hab Bock einen auf die geben. Ich der master auch. ist der einzige der jetzt gerade hier ist also ja der ist auch der einzige der gerade hier ist also fangen wir an mit äh, big, oh big donut nee, ich mal kurz. ja wir haben big donut blockford double deck und skyscraper ich überlege gerade welche mal am besten war ich die beiden blockford ist, äh, ist geil ja. Fangen wir hier jemand an ja. alle nacheinander Pick Donut. okay so, jetzt also, geht es auf die fresse ja nur wie beide ja hm. aber Oh, roter panzer weg oder oh, oh, ist er master Oh, roter Panzer. Oh, Stern. Hm. Ja, ja. Das ist ein weg. Ist dann. Oh, ist schon wieder ein Stern. Ja! er war knapp also sehen wie viele panzer da waren ja da war eine ganze menge ein ganzer haufen voll Nein! Boah. Nein. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, irgendwie so einen falschen block passiert? irgendwie so Nein. viele Boah. Wow, das war knapp. Alter, nee, nee, nee. kommt nee. Nein. Oh, was sind da mehr gut? aus Change. Mit etwas kurzer part wahrscheinlich. Ne? Okay. Ja, ich fahre wird etwas kürzer. Oh, Blockford, fort, let's go! Ja, das habe ich auch geliebt damals. Ja, Blockford fort, geilste Map überhaupt. <lacht> Bin ich denn? ich denn? Da, sehe ich. Den roten Panzer. Nein, nein. Hatab, nein. tabist! Nein. Nein. Ja, was? was? Nein. Yeah. <lacht> oh, was <lacht> ja, leg dich nicht mit master an grün am Was nicht bist da ist eine karte auf ja auf der rechten seite ist die karte Jerusalem. Er warte. Was gibt was? Ah! Yes! Pass <lacht> doch gerade noch bei gelb. ey. Ah. Hey, Gott. Ey, Das ist Dicke. Ja. Ja. Double Deck. Double Deck. auch, wow, glaube ich. Ah verdammt. Wollte ich wollt rammen wagen Wir sind hier im Wir müssen jetzt gegenseitig töten. Nein, da bin ich nicht. Nein. Nein. Oh, doch, ah! Warum ist Die Ball? Also gerade zu dem Zeit. Habe dich gesehen. Einfach oh, nur. Glück geschossen. Da. Eden, der Sniper da oben. Wer? Niemals. Oh, Shit. Oh, Shit. Nein, geh weg von mir. Nein. Ja. Nein. Ich bin gar nicht hinterher, ey. Aber Nein! <lacht> Weg? Oh, ich oh. dachte irgendwann wird sie meinen falschen block da irgendwo reinfahren ey. ja und dann komm, kommt so Okay. geist okay, letzte strecke kann man runterfallen nicht gut hi auf lese jetzt zwei? ich glaub, ich ich ich verliere zwei ballons Jawohl. Jawohl. ich glaube Ja, unfair. meine letzten lektion verdient Oh Gott! Jawohl. Okay. Man sollte sich nicht mit nero anlegen, wenn das richtig wütend ist. Ja, gut. Da waren jetzt noch war ah. acht Minuten, aber ja gut, es waren acht Minuten Part, aber okay, haben wir halt acht Minuten Part. Ja, warum nicht? Oder sollen wir alle noch mal einmal. Ja komm, machen, machen wir das Geistkörper noch mal. Okay. ich habe noch alle noch einmal. Ja. Ja gut, das können auch alle noch mal noch, noch mal machen. denn ah, okay. Was ist das? Ich Verdammt! Verdammt! Oh, ich am Sterben, Bananen und Neid. Ey. Nein. Ah. Ist er ich hab keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber... bitte er wird abklingen irgendwann. Bist du... Na! <lacht> ah! yeah. ah! Ich habe Na! gefunden Na! Nee. Ja. Okay, dann Big Na! als nächstes. Ah. Ja, Was du denn da? Ich hab keine Ahnung. Na oh, ja, nein. Ah. Ah. du musst durch mit durchgehen letzten moment das habe ich gesehen oh, aber ich habe irgendwo ein falsches passiert ich weiß nicht mehr wo der ist nein, geh weg nein oh. ja. Oh, bist du hin ah, ich glaube ich habe den falschen gefunden abend ist nicht da reingefahren ich habe mich hab ne, hab ne ja ich habe ich habe eine verloren dadurch verfolge mich nicht Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Nein! Mein, mein ah. falschen Ding reingefahren, ey! <hums> yeah! Aber wir müssen sowieso noch eine. Wenn wir noch gewinnt haben, müssen wir noch eine Bonusrunde machen, weil dann sind wir beide auf vier. Ja, stimmt. Dann let's go. Let's go. Eigentlich wäre Na gut. Machen wir block voll als letztes. Da ja. kommt zum Schluss. Wir wieder. <lacht> oh, ich verliere sogar was davon. Ja klar. Ja, komm mit, bro. Ich bin bewaffnet und gefährlich. okay Hi, okay. okay. okay. Hi, hey, ah. okay. boom. stück hey. Was? Was? Oh, ein Stück. Huh. <can't run> <laughs> He <laughs> back! Leave us. I'll get you! Hey, what you? Ah! Oh! Well, well, what Oh, nein, nein, nein. Was? Oh Gott. <lacht> <Ja>. <lacht> <Nein>. <lacht> oh. So viel Panzer oh. auf einmal, ey. Ja. Oh, jetzt entscheidet sich alles bei Blockfort. Was wird jetzt passieren? Wenn ja, ich jetzt gewinne, dann müssen wir eine Bonusrunde machen. Auf nach Fort Grün. Auf nach Fort Rot. Moment, eigentlich äh, eigentlich muss ich nach Fort Blau. Das ist mein Fort. Meins. Ich weg von dir. Ja, okay. Was? <lacht> <Und eben> so... Ma! <lacht> <lacht> Yeah. Ah. Aua. Oh nein. Da der Panzer. <laughs> Wo bist du, du Sack? Nein. Nein. Äh. <lacht> also hallo. Das ist mein Thron. Ja, okay. Daumen leuchten. Ja. Äh, wo bist du hin? Nein. Ah. <lacht> Sehr ja geil. Also <lacht> weißt du so viele Bananen in deinen Ford hat ja voll und sicher. Hier ist blau mein fort Rot ist gar nicht mein fort Und überhaupt gar keine roten Panzer. doch noch halt sehr selten bist du aber oh oh, ich bin fast zusammen Uah! Alright. One died. banana. Ja, wo bist du? Wo bist du? Wer ist er? Wer ich? Hi! Was? Oh, hi, ne? Nein! Was ja. <lacht> ist mit meinem Stern passiert? Ey. Darfst da ist halt nicht an der Kante ranfliegen. Tja, jetzt haben wir 4 zu 4. Was machen wir jetzt? Wir machen das nochmal und zwar hier. Okay. Match, po match Point. Auch oh, Mann. <lacht> <lacht> oh, ich hab doch voll spät gedrückt, ey. raus aus meinem Fort. Das ist mein Fort. Dann erobere ich jetzt das Grüne Fort und dann das Gelbe Fort und dann das Rote Fort. er hey, wird mich auf den Arm nehmen? <lacht> Was? Hast dich gerade selbst getroffen? Ja. Was ist denn mit? Was ist denn mit Danilo los? Einfach irgendwo ah! Mann! Bist du? Aha. Da! So ein Kanonenschuss klingt da, Nein! Ja klar! Wow. gegen zwei. Ah, come on. Come me, Bro. <lacht> ja, ja. Was los? Willst du etwa nicht mit mit mir spielen? Nein. Oh oh Gott. Weißt du, bist da unten. Nein. Oh. Nein. Ich bin so gelacht, wenn du jetzt auf, die, auf dieser Banane ausgerutscht wärst. Ja, ich auch. Nimm das. Verdammt. Nein. Nein. Nein. Nein. Oh, ja. <lacht> ja. Oh. Oh, ich hab gewonnen. Yes. Mhm. Ja, das war's mit Mario Kart 64. Moin, Moin. Ja. Es war ein kurzes Projekt, aber es hat Spaß gemacht. Ne? Ja. Ja gut, dann bis zum nächsten. Bis zu einem anderen Let's Play. Ciao. Ja, ciao, ciao.